Hallo, ich bin jetzt hier in Cuncivila, ich würde sagen, das ist ein der schönen Hotels hier in Zengigi. Ja. Ich kann Ihnen zeigen, wie es denn aussieht, ja. also es liegt dann ungefähr fünf Minuten Fahrzeit von Zengigi, also Zengigi ist ja auf der Westküste der Insel Lombok und ich mache ein bisschen Video für, also von dem Hotel hier, also das müssen Sie schon wissen, wenn Sie einmal hier nach Lombok kommen wollen und richtig eine ein gute Erfahrung sammeln wollen, ja, dann haben Sie dann hier auf Lombok so ein schönes Hotel, ja, also Kunchi Fila, also ich kann dann euch zeigen, wenn ich hier zum Beispiel, hier ist die Lobby hier. sieht cool aus ja auch schon da sind ja auch die vielen eine der Villas ja von Kunchi wie zum Beispiel hier da steht drauf Kambang Villa und so ein Tempel das sieht man oft hier bei uns hier in Lombok auch, ja, also weil es dann auch schon Hindus hier bei uns hier leben, ja, also da gibt es dann auch die zwei großen Religionen hier, also Islam und Hindus, ja, da ist der Tempel so eine Art von Haustempel, ja, und da ist Kengras, ja, Kingras, Kumbara und es geht direkt zum Meer, da sieht man auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Und es ist auch die andere Zimmer, ja. also es gibt dann auch zwei Zimmer aufeinander, ein Zimmer aufeinander. und Kasmaran ist ja dort. Und ich muss jetzt das Zimmer von Isabel noch finden. Isabel, bist du da? Ja. Ich mache schon ein bisschen Aufnahme. Ja. Ich mache schon irgendwie mal Werbung für Kunchi Filas, ja? ja. <lacht> genau, ja. Jetzt die Isabel da da oben. Ja. Wink mal. Bisschen winken, winken. Ja. Sie, ja das jetzt vielleicht schon kurz ja das, äh, sie ist ja schon jetzt zum 14 mal hier auf Lombok. das gefällt ihr auch schon sehr gut ja die insel und es ist ja nur ein paar schritte dann ist man schon am strand da auch schon schöne wiese garten ja, grün ja. Zeiten der regenzeit äh, Alles gerade am ende der regenzeit auch schon ziemlich grün, aber das natürlich gibt auch schon jemand der sich darum kümmert, hier immer grün zu halten. Das ist ja jetzt Nummer 41. der hier unten ist Nummer 40. Ist gerade niemand da und geht hier auf hier hoch auf Nummer 41. Ist wunderschön. Geht die Treppe hoch. Dann können wir, wie Isabel hat, das zugestimmt, dass ich dann auch schon ein bisschen Aufnahme mache. Prefa. Okay. Dann klopfen wir. Ja, da bin ich dann jetzt hochgekommen. Man sieht auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Hallo, Salamat Salamat Datang, Uma Sehr schön, danke schön. Sehr gerne. Ja, sitzt. Die Hauskeeper waren noch nicht da. Sieht mal noch etwas zerwühlt aus. Ja, schön, ja, schön. Ja. Ja. Auch schon, ja. Die Globe, ja. Heißt es Globe? Heißt Globus. Globus, ja, auf Deutsch, ja. Muss auch schon ab und zu mal so ein paar neue deutsche Worte äh, kennenlernen, ja. lernen, ja, einfach, ne? Gut, ja, das ist schön ausgestattet, ja. Mit Bildern und so. Ah, von oben sieht es auch schon schön. U ist gerade so ein Uttara auch da, das ist ja der, der Griecher, ja so ein der Hindu, ein Hindu-Gott, ja. so. ja. Leute, wenn ihr, also wenn sie dann jetzt kommen wollen zu uns nach Lombok, dann, dann einfach mal Kunti aussuchen, bei Booking, bei Invo da in, in einem Portal, ja. Das ist wunderschön hier, ja. Das Grün, die Palmen. Ja. zum Meer. So, Blick zum Meer auch ja, genau. Genau, ja. Es ist wunderschön ja, oben. Und manchmal dann sieht man doch auch von hier den schönen Blick von dem Mount Agung, also hinter den Palmen. Auch schon so ein Untergang, ein bisschen mehr ja, von hier aus, ja. ein bisschen schwierig, ja. aber da kann man auch schon ein bisschen kontrollieren, wenn es irgendwie mal der Pool voll ist, dann kann man auf einen Tag vielleicht so verzichten, dann kann man im Zimmer bleiben oder vielleicht ins Meer gehen und schwimmen dort. Ja, ja dann wir sehen uns auf Lombau. Tschüss!